Wir schauen uns in diesem Lernvideo die Verschiebung der Normalparabel an. Also was ihr ja bereits gelernt habt: Die Normalparabel hat die Funktionsgleichung y ist gleich x und vor dem x steht dieser Parameter klein a. Ähm, je nachdem, wie wir diesen Parameter a ändern, das seht ihr jetzt gleich auch im Funktionsgraph, ändert sich auch der Verlauf der Normalparabel. Also wenn a negativ ist zum Beispiel ist der Verlauf unten geöffnet. Wenn a positiv ist, ist der Verlauf nach oben geöffnet. So, diese Normalparabel kann ich jetzt aber auch noch in dem Koordinatensystem verschieben. Zum Beispiel könnte ich einfach an die Funktionsgleichung und das Ende noch irgendeine Zahl hinsetzen. Ich schreibe da jetzt mal stellvertretend den Buchstabe klein d und dann verschiebt sich die Normalparabel. Ich zeige euch das mal ganz kurz grafisch. Also achtet auf den schwarzen Funktionsgraph. wenn ich für die Zahl d irgendwelche positiven Werte einsetze, zum Beispiel 2,6, dann verschiebt sich der Funktionsgraf um 2,6 Einheiten nach oben. Das gleiche funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Also wenn ich diesen Funktionsgraph nach unten verschieben möchte, dann muss ich halt für das kleine d einen negativen Wert einsetzen. Also ihr stellt fest, dass sich der Funktionsgraph entlang der Y-Achse verschiebt. Natürlich könnte ich auch jetzt hier an dieser Stelle für das a negative Werte eingeben. Drückt mal kurz auf Pause und versucht zu beschreiben, was mit dem Funktionsgraphen passieren würde. Also ich setze für klein a mal minus 1 ein. Und auch dann kann man feststellen, der Funktionsgraf ist dann eben nach unten geöffnet. Auch diesen Funktionsgraf kann ich dann aber wieder nach oben und nach unten verschieben. Also zum Beispiel weiß ich jetzt, klein a ist minus 1 und klein d ist 3,9. Dann sieht der Funktionsgraph so aus. Okay. Ich kann den Funktionsgraf der Normalparabel auch entlang der x-Achse verschieben dazu muss ich die Funktionsgleichung folgendermaßen abändern ich schreibe in Klammern x plus irgendeine andere Zahl ich nenne die jetzt mal c und das Ganze hoch 2 so was passiert dann? ich zeige euch das ganz kurz grafisch also in dem Fall haben wir jetzt für d 2,5 eingesetzt dann verschiebt sich der Funktionsgraf um 2,5 Einheiten nach links. So, ich ändere mal diesen Wert von d auf minus, minus 4. Dann verschiebt sich der Funktionsgraf um 4 Einheiten nach rechts. Also ich lasse das hier mal durchlaufen. mal sehen. Je nachdem, wie ihr die Werte für klein c ändert, verschiebt sich auch der Funktionsgraf. Ob er diesen Buchstabe jetzt C, V, Q, R nennt, spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt einfach nur, das ist halt ein Platzhalter für irgendeine Zahl. So, an der Stelle gut aufpassen, wenn ich positive, negative Werte einsetze, zum Beispiel minus 2,9, verschiebt sich der Graph nach rechts. Das ist anfangs erstmal ein bisschen verwirrend, weil man denkt, ey, ich müsste jedoch eigentlich einen positiven Wert einsetzen. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ihr einen positiven Wert einsetzt, zum Beispiel 3,3, dann verschiebt sich der Graph nach links. Aber was wir auf jeden Fall festhalten können, das ist eine Verschiebung entlang der x-Achse. So, jetzt kann ich das Ganze natürlich auch kombinieren. Wenn ich jetzt diesen Funktionsgraf noch um zwei Einheiten nach oben verschieben möchte, dann hänge ich halt an die Funktionsgleichung, mein kleines d nochmal dran, also schreibe ich plus 2. Ich mache das hier auch mal, dann werdet ihr feststellen, was passiert. Der Funktionsgraf wandert einfach um zwei Einheiten nach oben. Ich auch wieder nach unten verschieben, wenn ich zum Beispiel minus 3 hinschreibe. So, und auf diese Art und Weise kann ich jetzt meine Normalparabel innerhalb von dem Koordinatensystem verschieben. Dann habe ich euch als Übungsaufgabe diese 1, 2, 3, 4, 5 Funktionsgrafen mitgebracht. Das sind auch verschobene Normalparabeln und eure Aufgabe wäre es jetzt mal, die Funktionsgleichung von diesen Parabeln rauszufinden. Drückt auf Pause. Ich zeige euch dann gleich im Anschluss die Lösung. Viel Erfolg! So, Okay, hier die Lösung. Wir fangen mal Stück für Stück mit dem Funktionsgraf klein p an. Der ist auf jeden Fall um zwei Einheiten nach unten verschoben. Also kann ich schon mal schreiben, äh, klein p. y ist gleich x 2 minus 2. Jetzt ist der Funktionsgraph aber auch nach unten geöffnet. Also weiß ich, klein a muss ein negativer Wert sein. Also in dem Fall ist es minus 1. Man kann auch einfach nur schreiben, minus x 2 minus 2. Okay, dann haben wir den Funktionsgraph. u. Er ist entlang der x-Achse nach rechts verschoben. Also weiß ich schon mal, wir müssen irgendwo hier in diesem Bereich sein. Wir müssen entlang der x-Achse verschieben. Also kann ich schon mal schreiben, x, da er nach rechts verschoben ist, muss es auch ein negativer Wert sein. Er ist um zwei Einheiten nach rechts verschoben. Also habe ich hier x minus 2 hoch 2. Klein a ist positiv, also könnt ihr eine 1 schreiben. Dann die grüne Parabel ist R. Die ist um ja, ziemlich genau 1,5 Einheiten nach oben verschoben. Also könnt ihr einfach schreiben x plus 1,5. So, dann haben wir noch S. S ist auf jeden Fall nach links verschoben und nach unten, also muss ich hier D und C kombinieren. In dem Fall haben wir den Funktionsgraph um drei Einheiten nach links verschoben, also muss ich x plus 3 schreiben und um eine Einheit nach unten, also minus 1. Dann die letzte Übungsaufgabe, der Funktionsgraf t. Hier haben wir jetzt wirklich mal alles kombiniert. Der Funktionsgraf ist um eine Einheit nach rechts verschoben. Also habe ich hier schon mal x-1 hoch 2. Dann um zwei Einheiten nach oben. Also plus 2. Und der Funktionsgraf ist nach unten geöffnet. Also muss mein a negativ sein. In dem Fall ist es dann minus 1. Okay, das war es erstmal zum Verschieben von der Normalparabel.